Polen und die Ukraine. Jetzt ist es wie ein Zeichen, dass die Eröffnungsfeier in Warschau stattfindet. Denn die Spiele in der Ukraine erwägen nicht wenige Politiker, auch aus Deutschland sogar zu boykottieren. Was einst ein fußballerisches Signal für die Einheit Europas sein sollte, zeigt nun umso deutlicher, was die Staaten trennt. Die Haltung zu Demokratie und Menschenrechten. Aus Polen berichtet Ulrich Adrian aus der Ukraine in Arok. Kurz vor Lemberg, gleich neben dem Stadion. Es sieht aus wie ein Eroberungsversuch, aber sie kommen in friedlicher Absicht. Ja, wir sind so einsam und jetzt machen wir Werbung für unseren Campingplatz. Weil wir sind momentan die Einzigen auf unserem Campingplatz und wir, wir, wir sind auf der Suche nach Mitstreitern. Die Aussicht aufs Stadion ist super, aber ansonsten ist tatsächlich noch nicht viel los. Dabei wäre Lemberg auch ohne Fußball eine Reise wert.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 die ukrainische Gesellschaft, das ukrainische Volk, dass das sich unterscheidet, dass das verschiedene Sachen sind. Zum Reden gab es heute die erste Gelegenheit. Seit dem Abend ist die Fanzone eröffnet. Die ersten Portugiesen wurden auch schon gesichtet. Noch sind nicht viele Fans hier, aber die sind zuversichtlich. Ich denke mal, morgen wird schon eine gewisse Welle noch mal kommen und dann wird alles wunderbar. Wird ein schönes Fest, wird... Viel Freude sein, die Leute sind hier freundlich, das ist alles super. Und wer sich jetzt erst für eine Reise in die Ukraine entschließt, es soll sogar noch Tickets geben. In Warschau gingen heute Nachmittag die Tore auf. Am Kulturpalast ist die Fanmeile eröffnet und hier in Polen warten sie auf bis zu 100.000 Public Viewing Gäste, die morgen zum Eröffnungsspiel gegen Griechenland kommen sollen. Polen freut sich auf ein Sommermärchen. Hofft auf einen Sieg und ist ganz schön in Feierlaune. Na ja, fast alle zumindest. 1000 Freiwillige aus 25 Ländern der Welt haben heute ganz offiziell ihren Dienst angetreten mit einem Lächeln auf den Lippen. Ich bin stolz, Bestandteil dieses Festes zu sein. Da wollte ich mitmachen, Teil der Party sein, mein Land zeigen. Unsere Mentalität, unsere Gastfreundschaft, unsere Fröhlichkeit, das ist es wert, gezeigt zu werden. Ich komme aus Nigeria und will als Fußballfan mitmachen. Ich habe keine Angst vor Hooligans. Generell wird die Fußball-EM super laufen in Polen. Da habe ich gar keine Bedenken. Die Polen übrigens auch nicht. Ja, die Mischung, die Polen. Die Polen. Das stimmt nicht ganz. Es könnte die EM der Staus werden. Schon an normalen Tagen hat Warschau mehr Verkehrsstillstand als New York. Und dann kam so ein ganz Schlauer im Verkehrsministerium vor drei Wochen auf die Idee, mit dem Bau einer U-Bahn-Linie zu beginnen. Wegen dieser Tunnelfräse sind oben drüber aus Sicherheitsgründen die Hauptstraßen gesperrt. Chaos pur. Die Autobahn von Berlin nach Warschau wäre nie und nimmer fertig geworden. Aber vor ein paar Wochen wurde entschieden, weniger Lagen Asphalt auf die Fahrbahn aufzutragen. So konnte heute Morgen um 6 Uhr reichlich unkonventionell die Autobahn eröffnet werden. Nach dem Endspiel wird sie wieder geschlossen. Da muss hier neu gebaut werden. Trotzdem ist hier sehr viel Neues entstanden. Stadien, Straßen, Flughäfen, Autobahnen, das bleibt. Wenn längst kein Fußball mehr gespielt wird, das nimmt die UEFA ja nicht mit nach Hause. Das bleibt im Land. Ein Boykott der Ukraine wurde in Polen übrigens bis zuletzt strikt abgelehnt. Sport ist nicht Politik, sagt die große Mehrheit der Fußballfans. Und alle hier kennen die Gründe gut.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 Übrigens, seitdem Elefantenkuh und EM-Orakel Zitter im Krakauer Zoo einen polnischen Sieg gegen Griechenland prophezeit hat, können die Abergläubischen Polen wieder ruhig schlafen. Morgen geht's los. Endlich. Wenn ab morgen wieder die banale Fußballerweisheit gilt: Ein Spiel wird auf dem Platz gewonnen, dann hat eine Mannschaft ihr Spiel schon beendet. Ein Team von Sportstudenten aus Köln, die ihr können schon einmal unter Beweis gestellt hatten. Als bei der Weltmeisterschaft 2006 Torwart Jens Lehmann im Elfmeterschießen zwei Bälle der Argentinier hielt, hatte er das auch einem kleinen Zettel zu verdanken, auf dem stand, in welche Ecke die Argentinier normalerweise schießen. Analysiert hatten das ebenfalls Studenten von der deutschen Sporthochschule. Jochen Tassler über die Sportler am Computer. Vor ihm haben die Deutschen wohl am meisten Angst, so kurz vor dem ersten EM-Spiel. Cristiano Ronaldo. Der Superstar des ersten Gegners Portugal. Einer der besten Fußballer der Welt, sagt man. Ihn lässt das kalt. Kai Krüger kennt so ziemlich jeden Trick von Ronaldo. Der Sportstudent analysiert im Auftrag des DFB die Gegner der deutschen Mannschaft bei der EM. Also hier eine typische Situation für Ronaldo. Übersteiger zieht in die Mitte, passt in die Mitte. Und leider kein Torerfolg leider für Ronaldo. Kai Krüger ist einer von 40 Studenten, die zum DFB Analyseteam an der Kölner Sporthochschule gehören. Ihr Auftrag: Gegner verstehen, Schwächen offenlegen. Situation um Situation sezieren sie deren Spiele. Mehr als 3000 Stunden haben sie schon jetzt in die EM investiert, ehrenamtlich. Diese letzte kleine Information, wenn ich weiß, dass eine Mannschaft von mir als 15 Minuten vor Schluss gerade auf der linken Seite besonders anfällig ist, weil da die Lücken besonders groß sind. Wenn ich diese Information habe und die weitergeben kann, dann kann es vielleicht genau der entscheidende Hinweis sein, um dann vielleicht das entscheidende Tor zu schießen. Alles Wissen über die Gegner fließt am Ende in dicke Dossiers. Die gehen ans Trainerteam um Yogi Löw. Auch während der EM werden in Köln die Spiele der Gegner analysiert. Alles für den Titel. Ronaldo kann also kommen. Wo er hinschießt, wissen wir ja jetzt. Ja, bleibt zu hoffen, dass niemand Ronaldo vom gerade gesehenen Tagesthemenfilm berichtet und der dann Edge Batch aus lauter Trotz in die andere Ecke ballert.